Und zurück zu Pokémon Leuchtende Perle und wir werden es hoffentlich heute fertig schaffen, dieses ganze Areal zu erkunden. Ich sehe schon das Ende dieser Route oder Anfang einer neuen Route. Ich weiß es nicht. Du bist kampfbereit, lass mal sehen, welche Pokémon du einsetzt. Willkommen bei meiner Pokémon Show. Aha, eine Pokémon Show über was denn? Eine Show über was denn? über den gnadenlosen Kampf, den ich jetzt liefern werde. Gut uh, zwirklops Ich weiß nicht, ob wir... Ich habe übrigens, Tricky äh, nach vorne gepackt. Kann sich schnell daran ein bisschen ausruhen. Äh, ich weiß nicht, ob wir zwirklops schon mal als Gegner hatten. Ich glaube nicht. Gut, aber nein, bin ich mir auch nicht sicher. Aber da bin ich mir auch nicht sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr interessant, dass hier ein Zwicklops ist. Sollte ein Geist-Pokémon, ein pures Geist-Pokémon sein, ja. Genau. Ist aber ein ziemlich cooles Geist-Pokémon. Kann sich sogar noch weiterentwickeln, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Aber die Weiterentwicklung von Zwirklops sehe ich eigentlich nie in Kämpfen. Wirklich nie. Das habe ich kaum gesehen in meinem ganzen Leben. Ich kenne die Weiterentwicklung von Zwirklops. Das ist, glaube ich, Zwirfins oder wie der heißt. Ich glaube, es war Zwirfins. Die kenne ich vom Anime. Weißt da gab es mal so eine Folge. Äh, wo die alle dachten, irgendwie 12 zwölf zwölf, voll das uselige Kühl alle Nomnomsen. Aber nee, das war eigentlich voll nett. Irgendwie sowas kann ich mich dran erinnern. Bam, man kann jetzt, jetzt mal down. Aber wir merken, also wir haben es wahrscheinlich schon gemerkt, aber ich würde es nochmal erwidern, dass sie. Oh, nice, crit. Dass die Trainer hier ein bisschen dazu lernen. Ich meine, Pokémon sind entwickelt. Hey, das hatten wir am Anfang unserer Reise in dieser Story nicht. Genau. Und ja, jetzt haben wir das. das. ist ziemlich cool. Oh oh. Da sagt er irgendwelche bösen Wörter. Er flucht. Dadurch geht er down. Aber wir halten trotzdem ein paar XP. Gut. Cool. Ja, was Fluchbar eigentlich macht, ist genau das hier. Pokémon zieht sich die Hälfte leben ab. Dafür kriegt eins meiner eins meiner Pokémon die ganze Zeit Schaden. Das kann man nicht wegmachen. Das bleibt für den Rest des Kampfes da. Die sagt Gut, wenn ich rauswitche, dann kriegt es fürs erste keinen Damage, aber wenn ich es wieder rein tue, sollte der Fluch eigentlich immer noch bestehen, soweit ich weiß. Kann sein, dass das nicht stimmt. Müsst ihr mal ausprobieren. Ich weiß es gar nicht mehr, mehr. Aber du musst auf jeden Fall erstmal raus. Ähm. Hm. Ja, Traumagie. Du hast noch nicht so viel gekämpft, ne? Können wir unser kleines Geistlein mal rausholen? <lacht> Schon Level 70 ist das Ding. Sehr, sehr nice. Das sind noch nicht alle unsere Pokémon. Aber ich finde diesen Kampel bisher ziemlich cool. Wie gesagt, die haben ein bisschen dazugelernt, die Trainer. Und, äh, ja, dafür bin ich hier. Für starke Trainer, die wissen, wie man kämpft. Ich gehe jetzt mal erstmal mit beiden auf Kirlia. Ja. Wo das eigentlich auch schon ausweichen sollte. Ja, ja, one-hit. Okay. Trainerin war schwach, aber der Trainer, der wird bestimmt noch richtig reinhauen, oder? Ja, wir sind zu schnell. Damage. Oh doch, das tat schon ziemlich, ziemlich weh. Aber brutal, Lander. Ich meine, sieht schon im Namen, das ist brutal. Also dass das viel Damage macht, glaube das wundert hier niemanden. Das sollte niemanden nie wundern. So, strahl Und oh, das reicht schon. Cool. Ich meine, okay, wir sind ja auch schon sehr viele Level hoch, ne? Level 71 schon für die beiden? Die anderen kommen doch hinterher, Scorpio vor allem. Alter, ich glaube ich, Scorpio muss ich dringend mal ein paar nehmen. Der kommt überhaupt nicht mehr klar auf Leben. Der Arme. Pokémon liegen dir offensichtlich sehr am Herzen. Ja, hast du meine sagenhafte Show genossen? Äh, ob ich die genossen habe? Oh ja, das war ziemlich cool, deine, deine Show mit deinen coolen Pokémon. Trainer. Ich bin mit Butler von Kindesbeinen an aufgewachsen. Wir haben ziemlich, wirklich viel zusammen erlebt. Okay. Wir sollten das mal wiederholen. Ich habe noch einige Überraschungen für dich, in petto. Klar. Wo geht das hin? Zum Erholungsareal. Ja, wir sind schon da. Okay, bevor wir aber jetzt da lang gehen. Oh Gott, da muss ich wieder ganz viel schneiden. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, hier ist man ja richtig langsam in diesem überhohen Gras. Oh nein, warte. Das ist realistisches Gras. Oh Gott, das ist realistische Gras. Oh, okay, ich bin durch. Ein düster Umhang. Ich glaube, das ist irgendwas für Geister-Pokémon. Da hinten ist ein... Äh, was? Man kann ja und dann geht es da weiter mit Trainern. Okay. Aber ich würde eigentlich schon gerne mal kurz ins äh, Pokémon-Center gehen. Deshalb gehen wir nach unten. Ah, okay. Da waren auch so viele Pokémon gerade. Gucken wir gleich nach. Gucken wir gleich nach. Erstmal rein hier in das Erholungsareal. Hier habe ich lange drauf gewartet. Erholungsareal. Viel Spiel, Spaß und Entspannung pur. Na, dann bin ich doch beruhigt. Ja, hier rechts gibt es noch was. Diese kleine Areal, was wir gesehen haben. Und dann kann man hier nach links surfen. Zurück zum Kampfareal. Also, das Kampfareal ist das Hauptding hier auf der Afterstory-Insel. Neben dem Karberg. Ähm. Ja, so Überlebensareal war ziemlich unnötig, wie ich finde. Höchstens halt fürs Heilen war es gut. Und ja, ja. Das, äh, Erholungsareal ein bisschen was besser ist. Also, es sieht auf jeden Fall schon mal schöner aus, finde ich. Ein Dreamstar geht überall hin, um für seine Fans zu singen. Ein Trainer geht überall hin, solange ihn seine Pokémon begleiten. Macht wohl Sinn. Pokémon tauchen da auf, wo viel Natur ist. Trainer tummeln sich wiederum an Orten, an denen es Pokémon gibt. Und wo es Trainer gibt, da werden Pokémon-Center errichtet. Macht Sinn. So, aber erstens mal schön heilen. Meine ganzen Pokémon haben das nötig. Oh yeah. Gut, gut, gut. Ich bin weit gereist, um mein geliebtes Pokémon noch hübscher zu machen. Dann wird es mich nämlich noch mehr lieben. Das ist nicht andersrum. Dann wirst du es mehr lieben, weil du es hübscher gemacht hast. Oder wollte es hübscher sein. Na egal. Wahnsinn, hast du schon alle Pokémon gesehen, die im Sinne leben? Unglaublich, wenn ich größer bin, will ich auch mit Pokémon auf reisen gehen, wie du. Ja, träum mal weiter. Wetter und Terror sind hier viel extremer als in anderen Teilen vom Sinnoh. Das heißt bestimmt, dass es hier viele verschiedene Pokémon gibt. Ja. Im Duellturm versammeln sich nicht nur die besten Trainer Sinnoh, sondern der ganzen Welt. Welch ein wundervolles Gefühl es sein muss, sich mit vielen Pokémon anzufreunden und dann seine Lieblings-Pokémon zum Sieg führen zu können. Ja, vielleicht mache ich den ähm, Duellturm ja nochmal. In einem Bonus-Video oder so. Ich überlege mir noch. Bin ich da bloß gestrandet? Hier ja, soll es ja noch nicht mal einen Laden geben. Wie soll ich mich denn da auf meine Weit weiterreise vorbereiten? Ich kann ja gerne einen Pokémon ausleihen, wenn du willst. <lacht> dass man in den Untergrundhöhlen coole Sachen ausgraben kann, weißt du, oder? Manche behaupten sogar, dass man dort in letzter Zeit ganz unterschiedliche neue Dinge zutage fördern kann. Okay, warum ist.. Warum fehlt hier ein Baum? Das ist ein bisschen komisch. Warum ist das der heilige Deku-Baum oder. Was geht hier ab? Haben die den Bomben der links einfach weggepflanzt? Hier hin. Kann man die auf Ja, kann man. Okay. Auch interessant. Waren wir hier schon drin? Ich bin mir ganz unsicher, ob wir hier schon drin waren. Ne, warum nicht? Mein Fernseher ist alles, was ich brauche. Ich lerne so viel durch dieses Gerät. Ich sage das Wissen recht auf. So habe ich zum Beispiel gelernt, dass einem die Landkarten-App von Puketsch den Aufenthaltsort von sich fortbewegenden Pokémon anzeigt. Ich bin zwar noch nie solchen reisenden Pokémon begegnet, aber ich habe von ihnen gehört. Ähm, ja, das würde ich äh, lassen. Zu viel Fernsehen ist nicht gesund. Würde ich mal behaupten. Gehe lieber ein bisschen mehr raus, als äh, die, Zeit, die ganze Zeit nur am Fernsehen zu verbringen. <lacht> Oder machen wir was anderes. Bender-Syndikat. Zutritt nur für Mitglieder. Ja, also ich bin Champ, ne? Ich denke mal, ich kann mal man kann da doch für mich ein Auge zudrücken, oder? <lacht> Kommt schon. Für meine Pokémon will ich nur das Beste. Dafür reise ich auch bis ans Ende der Welt. So bin ich nun mal. Na dann, so schön. Ob ich auch, ob ich wohl auch wie ein Aquaner mit dem Wasser verschmelze, wenn ich mich nur lange genug im Pool aufhalte? Es Okay, ähm, darauf werde ich nicht antworten. Darauf könnt ihr keine Antwort von mir erwarten. Ich guck mal, ob es hier noch irgendwelche Items gibt oder so. Ich komme gar nicht durch, ey. Bisschen schwierig. Höh? Leute, das ist doch ein Item. Ich hab's mir schon gedacht, irgendwie, dass da vielleicht noch irgendwas ist. Aber ich kam da nicht lang. Wieso, wieso das denn nicht? Guck, hier geht das nicht lang. Das ist ja voll komisch. Aber hier kann man dann lang. Okay, ist nur etwas Geld. Trotzdem... Nehme ich mit. Ich meine, warum sollte man Nein sagen zu Geld, ne? Warum denn? Warum denn? Und jetzt hier rein in dieses äh, Schönheits-Salonchen. Ähm, aber zu diesem exklusiven Resort haben nur Handverlesene Mitglieder zutritt. Gewissermaßen eine Bühne für die Creme de la Creme. Wenn du beitreten möchtest, dann sammle am besten so viele Bänder wie möglich. Hey. Oha, dann halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das da funktioniert. Ich weiß nicht, auch nicht, ob ich das jemals zeigen kann. Ähm. Müsste einer von euch mir helfen und mir das erklären, weil ich check das nicht. Ähm. Ja, das ist blöd, dass hier kein Laden war, weil ich hätte jetzt schon gerne einen Topschutz gekauft. Egal, dann schneiden wir halt ganz viel. Da unten zum Beispiel ist noch ein Item. Und ich glaube da oben ist eine Trainerin. Die ich, die ich und dann sind da oben, glaube ich, noch zwei weitere Trainer. Protein! Okay. Da hinten ist doch bestimmt noch was, oder? Da unten links? hier ist ein Grasfeld dort? Da könnte noch was sein. Hier. Siehst du nichts? Doch! Ein Riesenpilz! Ganz böse versteckt! Aber wir haben es natürlich gefunden mit unserem Adlerauge. Naja, ja. Und Kampf. Oder doch nicht. <lacht> Ähm, möchten sie nicht reden? Äh, da, natürlich will ich das! Ich möchte diese wunderschöne Natur hier schützen. Dafür setze ich mich jeden Tag mit meinem Pokémon ein. wenn nach oben geschaut, aber warum das denn? Oder nach unten oder rechts oder so. Aber für mir nach links geschaut. Der Reinhard Warum nicht? Oben wird jemand langlaufen und nur links, äh... Ja, rechts unten ist ja halt links. Komischer Typ. Aber, cooles Pokémon, ein Pandia. Ich glaube, Pandy ist das Pokémon mit den meisten verschiedenen Arten, wie es aussehen kann. Weil ihr seht ja diese Punkte da auf seinem Gesicht und auf den Ohren. Diese Brandomize, die können immer in einem Pandy spawn sag ich mal, können die immer woanders sein. Immer. Und äh, da gibt es dann so viele verschiedene Arten. Ich glaube, das gab es sogar schon seit es das Pokémon gibt in Gen 3. Müsste schon so sein. Kriegen übrigens auch was Gen 3. Äh, uh, ja, sehr interessant. Die meisten sehen für mich in Ordnung aus, aber es gibt auch manche, die sehen total hässlich aus. Finde ich. Aber ja, die meisten sind okay. Oh nein, meine armen Pokémon! Jeder kann seinen Anteil für eine saubere Umwelt leisten. Es braucht gar nicht viel. Schu-Tschu? Was der Mann hier zu suchen? Hast du noch mir gesucht? Hast du mich einfach vermisst? Hätte ich doch nur eine weitere Weisheit für dich parat, aber auf Fehlanzeige. Also muss ich das hiermit wieder wiedergutmachen. Er gibt mir Geld, weil er nicht schlau ist. Okay. danke, immerhin etwas. Ich konnte keine weißen dreistecke mit auf den Weg geben, das hier muss ausreichen. Ein Nugget aus Pumengold ist doch schließlich mehr wert als ein Quäntchen Weisheit. Hm. Ich weiß nicht, Riesenpilz hätte mir mehr gefallen. So. Top Genesung! Sehr geiles Item. Ihr wisst das schon. Und der letzte Trainer, glaube ich. Wenn sich zwei Blicke treffen, steht ein Kampf bevor. Ja, ich glaube, hier ab Folge 50 haben wir das dann auch mal verstanden. Das ist so wirklich so. Warum gibst du hier überhaupt einen Text? So, also, dir fällt überhaupt nichts ein. Äh, äh, äh. Hey, Und wenn sich die Blicke zwei Trainer treffen, müssen wir kämpfen. Das ist das Gleiche, was unser allererster Gegner gesagt hat. Gonna take us back to the past, oder was soll das hier? Ciao, Granbull! Sieht heute ziemlich pink aus. Ich meine, er war ein bisschen, ein klein bisschen mehr lila, als ich das jetzt gesehen habe. Oh, okay. Ich schäme hier niemanden für seine Haartfarbe, naja, ne? er kann aussehen wie er will. Ciao, Nom Nom. Diese Bulldogge ist nur ein Bulldogge. Wie sieht Dogge Das war wohl nichts. Satz mit X, da war wohl X. Nö, nö. Das hat Erinnerungen an meinen allerersten aller Pokémon-Kampf geweckt. Aber warum nur? Äh, ja, das sagte ich ja bereits. <lacht> Nein. Okay. Ähm. Oh Gott, welchen Weg gehe ich lang? Ich glaube, ich gehe noch mal den ganzen Weg hier zurück. Schaut hier nach links. Äh, wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mal unsere ganzen Schätze, die wir gesammelt haben. sowie die Nuggets und die Riesenpilze. Habe ich mal verkauft. Um uns ein paar Schnieke, Nagel, neue... Wo sind sie denn? Neue Schutze zu kaufen. Ich sucht ihr gerade? Die müssten eigentlich in diesem Beutel sein. Und schon. Yeah. 15 Topschutz, keine Ahnung, warum da mitten drin ist. Ich habe tolle Items, ich weiß. So, und damit werden wir jetzt hier die allerletzte Route begegnen, bevor wir dann hochgehen zum Karlberg, wo es dann so richtig losgeht. Route 230, genau hier herrschen viele Wassertrainer. Ich ihn nur meinen Körper an! Ich raue... Die raue See hat ihn so geformt! Ich hoffe man hört das übrigens im Hintergrund nicht. Falls man im Hintergrund was hört, Leute... ...dann äh, ihr wisst... ...kann nichts dagegen tun. Leid. Aber... Ich habe halt... ...nicht immer Zeit zum Aufnehmen. Ihr seht auch schon, dass der Hintergrund hier ein bisschen dunkler ist. Weil ich es ein bisschen später aufnehme. So, entweder... Ich kann mich halt immer entscheiden. Entweder ich nehme unpassend aus, so wie jetzt. Wenn solche welche irgendwelche Hintergrundgeräusche sind, oder wenn das in wenn im Game nicht so hell ist. Das also Spiel kann ja zur Nacht dann auch dunkel sein, und dann sieht es unbedingt so schön aus. fumfen jetzt nicht zum Beispiel. Kripp-Attack habe ich jede Menge, aber lass uns nicht von Kraft reden. Ja, die hast du nicht. Dass diese wilde Pokémon extra für dich eine voll Attacke einsetzt. <lacht> LOL! Dass dieses wilde Pokémon extra für dich eine Vollattacke einsetzt, ist echt beeindruckend. Was würde er sagen? Warte mal, was hat er denn im Original eigentlich gesagt? Das verwundert mich jetzt. Irgendwie mangelt es meinem Team und mir nie an neuen Herausforderern. Na dann. Ja, also entweder ich nehme zu unpassenden Zeiten auf wie jetzt. Oder? Ich nehme halt nur manchmal auf. So gefühlt einmal die Woche, wo ich richtig auch perfekt Zeit habe. Ja, okay, was sagt einmal die Woche? Das stimmt jetzt unbedingt nicht so, aber... So, man möchte auch mal in der Woche aufnehmen, ne? Und da ist ja halt das Problem, wenn man in der Woche aufnimmt. Dass man nicht immer so viel Zeit hat. Kann ich ja drüber reden, ne? Warum denn auch nicht? Ist ja nicht so, als würde ich hier irgendwas verbergen. Oh mein Gott. Ich darf meinen Zuschauern nicht sagen, welche Uhrzeit, an welchem Jahrestag ich aufnehme. Nee. Oft ist es sogar so bei meinen Videos, dass ich die am gleichen Tag, wo ich es ja aufnehme, auch hochlade. Das ist manchmal so. Ich würde sagen sogar öfter, als dass ich irgendwas aufnehme und es dann irgendwann anders hochlade. Meistens bleibt es dann schon noch am gleichen Tag hoch. Aber nicht immer. Ich würde schon so sagen, 50-60% ist schon so der Fall. Wie es mit diesem Video aussieht, wer weiß. Du, du, du, du, du, du, du, du, ja, ich rede nicht so viel über das Spiel gerade. Ja, Krivotak und Lapras sind schon ganz gute Pokémon. Habe ich beide aber nie benutzt in meinem Team. Ah, oh, wir haben verloren. Tja. Ha, ha, ha, ha, ha. Ich hätte gerne meine Ruhe, aber ich muss mich ständig mit irgendwelchen Jungs herumschlagen. Immerhin sind dadurch meine Pokémon ohne großen Aufwand stark geworden. Wait, what? Was soll das denn bedeuten? Hi. Ich bin eine Märchenfrau, die auf den Wellen dahin treibt. Aber ich bin doch ein verspieltes Mädchen, das gerne mit Pokémon kämpft. Bist du eine Meerjungfrau? Sie ist nicht wirklich aus. So. so sind eine Flossen. Also so wie ich Meerjungfrauen kenne, ist das so, dass sie keine Beine haben, sondern eine Flosse. Genosse. So wie die sind ist ein Oder ist das schon Newrop? Ne, das ist ein Jurop. Wenn die Zunge draußen ist, es aussieht so wie ein Baby, dann ist es ein Jurop. Aber wenn es äh, das nicht hat und es ganz normal wie eine Robbe aussieht, das ist ein Yugong. Ganz ehrlich, Yugong sieht total langweilig aus. Und ich kann die Leute verstehen, die Yugong und Yugong verwechseln. Kann ich total verstehen. Oh, da sehen wir übrigens schon Yugong. Ich mein. Man kann es ein bisschen besser dir sein, oder? Es sieht einfach nur aus wie eine Robbe. Wann könnte es schon? Ein bisschen besser sein. <lacht> Vielleicht irgendwann, äh, in Gen 9, sind wir dann, äh, ja, ja, Karmesin und Purpur Pur, sehen wir dann Regional Jugong. Bei einer Niederlage kommen mir immer die Tränen. Don't cry, it's okay. Die Tränen in der Mehrheit sind so salzig. Ja nicht so salzig wie der salzige oh, das salzige spucken Oh, oder ist einer der genau mich reingerannt ist au ein trainer der auf einem pokémon reitet das gefällt mir lass uns kämpfen Was? wieso gefällt dir das du hast selber keinen pokémon auf dem du reitest Hector. das habe ich mich schon immer gefragt wir können nicht schwimmen wir haben kein okay mal gut gut. wir sind zehn nicht jeder zehn hier kann hat automatisch ein äh, Seepferdchen, oder ne? schon komisch dass es das aber bei jedem Protagonisten so ist, aber auf jeden Fall egal, ähm ich finde es komisch dass wir unbedingt ein Wasser-Pokémon brauchen oder eigentlich ein Pokémon, was einfach Surfer kann, damit wir surfen können. Aber so ein Random Trainer, der nicht unbedingt viel viel älter aussieht als wir, vielleicht ein paar Jahre älter, die können einfach, obwohl die 20.000 Wasser-Pokémon haben, die haben Guck mal, der Typ zum Beispiel hat zwei Wasser-Pokémon, die können beide bestimmt Surfer erlernen. Ich bin sehr sicher. Auf jeden Fall, Jurob und Jura können bestimmt Surfer erlernen. Stami kann gut sein. Ja, aber die kann einfach so schwimmen. Die brauchen kein Pokémon. Nie. Kein einziger, ja, schwimmender Trainer schwimmt auf dem Pokémon. Warum nicht? Das wäre doch so cool, wenn man schon auf der Overwatch so deren Pokémon sehen könnte, oder? Das also, zumindest so ein Schatten oder so. Das, das finde ich ziemlich cool. Toll! Du bist ja richtig stark! Ja, ein bisschen zu stark für dich, oder? Wellen reiten auf dem Rücken eines Pokémon. Das bietet einiges an Gesprächsstoff. Okay. Äh, was? Okay, warte, da geht's weiter. Was ist denn das denn hier? Was? Oh Gott, die Form dieser Insel. <lacht> Oh nein! Hier das Visier, hier das Backpack. Okay mal komm hör auf, hör auf. Keine, keine Amorus-Jokes, das können wir hier nicht bringen. <lacht> <lacht> oh Mann! Sonderbonbon! Yay! Sassybonbon, Bonbon! Woo. <lacht> oh Gott, okay. Egal. Hier kann man bestimmt irgendwelche besonderen Bumen fangen, ich kenne mich nicht aus. Warum ist das ja alles gut? Achso, hier sind wahrscheinlich versteckte Items, oder? Ich kacke mich doch nicht jedes Mal, ob ich das kaputt machen will. Mach einfach. Ne, ist gar nichts. Warum geht das dann? Wenn jetzt auch nichts ist, bin ich genervt. Doch. Fläschchen Tarbon. Guck nochmal nach, aber hier war nichts. Ne, hier ist nichts. Scam! ist ein ist nichts. Ah, komm. Surfen wir weiter. Ding, dun, dun, dun, dun. muss wirklich sagen, in diesem Spiel mag ich irgendwie die Wassermusik nicht so sehr. Die ist ein bisschen langweilig, finde ich. Double-File! Oder nicht? Hast du gesehen, wie dynamisch ich mich bewegen kann? Der Sieg ist mir gewiss. dann würde ich so nicht unterschreiben, mein Freund. weiß übrigens nicht, wie lange die Folge hier sein wird, aber wir werden so lange machen, bis wir diese Wasserroute durch haben. sie also machen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge durch. Wenn wir dann direkt in der nächsten Folge den Karlberg anfangen können. Ich bin schon richtig gehypt drauf Ich freue mich halt einfach mal. Ziemlich drauf Es wird ziemlich spannend bestimmt Denn da geht die Aftostory erst so richtig los Ja, Lampi, du bist ein süßes Pokémon Aber leider auch ziemlich glücklos. Ja, aber Trotzdem, sehr cute. Müssen wir mal buffen Weiterentwicklung Landtouren ist auch nicht unbedingt So viel besser es Ist stärker, das sehen wir jetzt auch Also das Viech meine ich aber es ist nicht mehr ganz so cute. Es ist, es ist noch okay cute, aber nicht mehr ganz so cute. Und das war glaube ich dumm mit Knirscher. Ich wollte dann meine AP eigentlich noch mal Aber dadurch kriege ich wahrscheinlich Statik, oder? Oh. Noch habe ich keinen Statik bekommen. Ihr müsst wissen, dass Lampienlantoren Wasser, Elektro sind. Das sind aber auch diese Glühbirne auf dem Kopf. Die sind elektrisch geladen. Und wenn wir die berühren mit unserem Knirscher, dann werden wir leider auch statisch aufgeladen. Das ist okay. Dann wir paralysiert. Das wollen wir nicht. Nö, ne, Thorsten? Oh, na gut. Ja, er ja, stimmt mir zu. Ein guter Schwimmer zu sein, macht mich leider nicht automatisch einen guten Trainer. Jo. Hi, willst du mich angucken? Nein? Oh, muss ich selber. Sind deine Pokémon gut herangewachsen? Also, das ist ein Baum. Ich denke, der ist schon gut gewachsen. <lacht> Man Fun Fact, Mantips kann man nur zum Mantax entwickeln, wenn man ein Remorite im Team hat. Ein Hinweis dazu gibt es nämlich im Artwork von Mantax. Denn Mantax Artwork hat so ein Remorite unten an der Flosse. Und äh, ja, Mantips kann man nur mit einem Remorite entwickeln das ist ein bisschen blöd. Meine AP sind leider mit meinem Pflanzen-Pokémon leer und ich habe keine anderen Pokémon mit Pflanzen-Attacken. Aber... Ne, Elektro-Attacken habe ich auch nicht. Ich habe letztens gemerkt, dass mein... Also, als ich bei Scorpio die Attacken ein bisschen abgeändert habe, habe ich gemerkt, dass er Donnerzahl hätte erlernen können und das hätte bestimmt auch geholfen, hätte ich Donnerzahl von Anfang an gehabt. Was heißt von Anfang an? Seit ich ihn halt habe, ne? Naja, Spongebob drüber passiert mal. mantags Ich meine, manche sieht schon ganz süß aus, aber. Mantax ist der real deal. Das sieht richtig cool aus. Also, Mantax Ist schon immer so ein Kandidat gewesen, mal irgendwann ins Team zu gehen. Aber ich weiß, dass Mantax nicht unbedingt das stärkste Pokémon ist. Es ist Wasserflug. Glaube ich, dass es flug ist. Und es gibt so viele Wasser und vor allem Wasserflug-Pokémon und keine Ahnung. Vielleicht tue ich es aber mal ein ja Als Und ja. Vielleicht etwas zu gut herangewachsen. Ja, du nicht. Wachst mal lieber am Grund des Bodens. Des Wie Meeres. Des Meeresbodens. Wie geil ist das? Boden des Meeres. Keine Ach, ich bin an der Seite meiner Puppe mal herangewachsen. Äh, ja, aber merkt man nicht. Ha, ha, ha. Okay, das war gut, oh, 230. Das war's. Ja, das, das war's. Das war so ziemlich alles. Ja, jetzt brauchen wir auch schon auch nicht mehr. Okay, die Folge können noch ein bisschen gefüllt werden, deshalb gucken wir uns mal den Weg an zum Karlberg. Hier müssen wir auch noch machen. Von daher, warum machen wir nicht gleich jetzt? Dann skippe ich kurz durch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, im Überlebensareal einfach direkt nach rechts gehen. Ich meine, hier nach oben wäre es schon. Wir werden da jetzt herausfinden. Ich meine, es wäre direkt hier. vielleicht ist hier einfach nur ein Item. Lass uns mal nachschauen. Oh, das sieht nicht gut aus. Hä? Das sieht doch zum so Überlebensareal? Ein außenstehendes Haus. Okay. Was gibt's denn hier Schönes? Hi. Du bist den ganzen Weg hergekommen? Tut mir schrecklich leid, aber hier gibt's einfach nichts zu sehen. Schade, dass man freundlich untereinander teilen kann. Ernsthaft? Hier gibt's nichts? Der andere hat mir zumindest ein Nugget gegeben. Da gibt mir gar nichts. Boah, ey. Voll geizig. Okay, ich, ich suche mal den Weg. Oh. Ich hab da unten wohl ein Item vergessen. <lacht> Das holen wir mal ganz schnell nach. Ein bisschen Carbon, Wie immer. Hier. Am Ende von 226 haben wir hier nach oben. zu so, 227. Und hier geht's zum Karlberg. Das, ich glaube ich habe ich auch schon mal gesehen, aber ich habe es halt vergessen. Oh. weil ich das noch nicht gezeigt habe. Soll ich mal kurz was? Woo, man kann den ja machen mit diesen Dingern. Weiß ich, ob ich das schon mal gezeigt habe. Aber jetzt habe hab ich es auf jeden Fall gezeigt. Dafür sind die Dinger da. Ich verspüre den Tag mit dir zu kämpfen. Das ist so gut. Jo. Dann noch diesen einen Trainer hier machen. Vielleicht auch den anderen. Und dann äh, werden wir hier in der nächsten Folge wahrscheinlich dann den Karlberg anfangen. Oh Gott. Dann gehen wir wirklich in einen echten Vulkan. Das wird. Uh, das wird aufregend. Da bin ich mal gespannt, oder was man dir? Tauros Gen 1 Pokémon, was äh, ja ein bisschen vergessen geraten ist, würde ich mal sagen. Es wackelt so richtig rum, als wäre es betrunken oder so. Das kann sich nicht gerade halten. Ja, jetzt ist auf jeden Fall umgekippt. Oh da ganz kaputt Level ab. Oh, schade. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich hätte meinen, meinem Drang nicht nachgeben sollen. Nö. Ne. Also nicht. Solange mein Pokémon bei mir ist, nehme ich es mit der ganzen Welt auf. Dann wollen wir mal sehen, du. Oh. Die drüber machen wir noch. Aber ihr seht, da geht's richtig ab. Oh, der Awasarine leiter. Auf ah, die Natur! Wir haben den Großstadt-Dschungel durchstreift und sind dadurch stark geworden. Okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann hier ablaufen wird. Und einen Schlurp sehen wir noch. Das kann sich auch entwickeln, zu einem Schlurp weg. Ja, der Schlup nicht nur sondern es leckt auch. Ja, vielleicht hatte ich sogar eins, jetzt zwei Pokémon. Ähm, ja, Storb ist ein cooles Pokémon, was aber glaube ich nicht so gut ist. Wo no, ich weiß es nicht, ich habe sie benutzt. Aber es ist immer so ein Meme-Pokémon, würde man sagen. Es wird immer in dummen Situationen benutzt, sage ich mal. Nee, Munti hat sie. So, also, komplett behandelt eigentlich. Ist Gen 3 hier, das Ding? Aber okay. Na gut. Du magst vielleicht eine weitere Runde überlebt haben, aber auf Thumbnail kommst du nicht, mein Freund. Nee, nee. Die Folge ist jetzt vorbei. Hier ist schon das Auto. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie ist denn, Den Immerhin. Jetzt kann ich noch ein paar Sonderbomben verteilen. Das mache ich mal. Off screen. Der ist wirklich außergewöhnlich so stark. Und du nicht? Na, ich weiß. Sieh nur die, aber sieh dir nur diese wilde und weitgewundene Terraner an. Kein Wunder, dass Pokémon in dieser Umgebung stark werden.